Hallo und willkommen zurück zu Super Mario Galaxy. Ja, letzten Mal haben wir uns weiter hier in der der galaxie umgeschaut und haben da jetzt alle Sterne geholt und sind jetzt bei der Feuereruption in Galaxie noch dran. Und, ähm, wir sind, wir können nicht mehr viele Sterne machen, bevor wir zum Endboss gehen können. Also ich überlege gerade mal so im Kopf und denke, also es werden vermutlich drei Parts sein noch. Also, mit diesem sind es noch drei Parts, wo ich jetzt noch was anderes mache. Und dann, jetzt, wir sind ja jetzt in Part 27, dann in Part 30 könnten wir zum Endboss gehen. Das wäre interessant. Äh, was ist der Name? Durch den Meteoritenring. Oh ja. Ich hatte schon im Kopf, dass, man, dass es hier irgendwann auch Meteoriten fliegen. Ich wusste aber, dachte aber, das wäre schon in der ersten Mission, aber da lag ich wohl falsch. Weil die sind teilweise echt gemein. Oh, und was wir hier wohl machen müssen. Ich habe so eine kleine Vermutung. Ich meine, wir können uns auch hier nicht viel bewegen, weil, naja, schaut es euch an. Hier ist überall ähm, alles versunken, wir kommen da nicht rüber. Auch haben wir keinen sechs Lebenpilz, um da rüber zu kommen, also wir müssen da hier lang gehen. Und da könnte man überlegen, rüber zu springen, aber das geht tatsächlich, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, das habe ich schon probiert mal. Oh mein Gott, da habe ich mich beinahe treffen lassen, ob das war dumm ich wusste nicht, ob ich da stehen kann. Und dann bin ich doch weitergegangen. Ja, und es, es war dumm. Und das war verdammt eng gerade. So, hier unten bleiben, das sind wir sicher. Kriegen sogar noch ein One-Up. Und rüber mit euch. Oh, shit. Und weiter geht's. Alter, das sieht mega episch aus, diese Kamerafahrt. Und wir dürfen wieder Splitter sammeln. Und wir kriegen sogar noch einen 6 Lebenpilz, das ist gut. Können wir mal gut gebrauchen, gerade bei diesen Gegnern hier, die echt gemein sind. So. Spannen wir uns die. Aber das ist schon das zweite Mal, dass wir diese Splitter sammeln in dieser, in dieser Welt. Das hatten wir schon mal in der ersten Mission machen müssen. Wenn ich mich nicht irre. Oder war, oder war es bei der Gummiluma-Mission? Ich weiß es nicht. Bin ich mir gar nicht so sicher gerade. Uh, ja, die Level sind, also dieses Level, die ich war ich mag diese Level. Auch weil hier glaube ich, hier müssten eigentlich irgendwo, ja, hier fliegen Kugelwillinge. Ich, ich hatte das auch noch richtig im Kopf, dass hier Kugelwillinge sind. Und den müssen wir, glaube ich, bis ganz zum anderen Ende bringen. Und das finde ich halt verdammt cool, die Idee. Und das Problem ist halt, wir müssen sie hier vorbeibringen. Und naja, ihr seht, dass hier sind viele, viele Gegner. Die könnte man alle erledigen. Aber nee. Kein Bock. Machen das jetzt so. D als ob du da gerade dran zerschellt bist, ey. Was bist du denn für ein ein willy ey? Du, du, du, du, du, du. Oh, please, bitte. Vorbeilassen und... Danke, dann gehen wir weiter. Kein Problem. Oh, das sieht so cool aus, diese Kamerafahrten. Oh, oh shit. Ich bin direkt runtergefallen. Shit, ach du scheiße, damit habe ich das gar nicht gerechnet, aber doch, ich erinnere mich. Ich erinnere mich an die Aufgabe. Wir können hier rüberspringen. Oh ja, das klappt. Da muss man aufpassen und hier müssen wir aufpassen, hier sind Löcher in diesen Lavaplatten. Und die werden immer größer. Warum bist du nicht gesprungen? Ich habe A gedrückt. Verarsche. Richtige Verarsche eh Nintendo. Was soll das? Warum? Okay, ich glaube man muss ein bisschen mehr Anlauf nehmen auf der kleinen Plattform. Ich gehe aber nicht den anderen Weg, weil ähm, der ist ein bisschen gefährlicher tatsächlich. Ich finde den tatsächlich ein bisschen gefährlicher. Ach du scheiße. So, rüber mit euch. Weil man muss ja über. so scheiße. Über drei Plattformen rüber und das ist echt nicht so einfach. Irgendwie die Steuerung ist ein bisschen ungewohnt jetzt. Das ist die Ausgangslage, oder? Ja. Wir warten auf eine größere Plattform. Wer es unbedingt schwer haben will, der kann natürlich auch eine kleinere Plattform nehmen und dafür schneller am Stern sein, aber nee, das tue ich mir nicht an. Ja, schöner kurzer Stern. Aber vielleicht können wir es auch... Vielleicht will ich auch ein paar Sterne nicht machen und dann gehen wir einfach schon im übernächsten Part zum Bowser. Weil äh, für Bowser brauche ich einen ganzen Part, weil... Das ist ein wirklich extrem langes Level und Credits und all so ein Kram. So, speichern wir. Und weiter geht's. Ähm. Feuereruption. Weiter kommen, glaube ich vermutlich auch nochmal gleich Kometen. Wir werden's sehen. Du, du, du. Was gibt's hier? Der dino Piranha, auch du Scheiße. dino Piranha aus der allerersten Mission. Oder aus der allerersten richtigen Mission. Ach du Scheiße, da ist er wieder. Lange nichts mehr von gehört. So, komm, lass mal eine Abkürzung nehmen. Ähm, ich wollte eigentlich einen Long Jump machen, jetzt gedacht, aber man hat glaube ich gemerkt, dass es nicht funktioniert hat und ähm, ich mich gerade sehr oft treffen lasse von der Lava und dass das was vielleicht ein bisschen suboptimal ist. Ah ja, jetzt kommt man hier auch noch rüber. Warum hat er keinen Long Jump gemacht? Ich verstehe es nicht. So, warum sind jetzt diese Dinger hier? Die waren beim letzten Mal noch nicht hier. Verarsche. Das, das war alles von dino piranha und genau die Röhre, die war auch nicht da. Ich glaube hier muss ich auch wieder ne hier muss ich keine splitter sammeln musste ich hier alle gegner besiegen äh, ich sehe ehrlich gesagt keine andere aufgabe die ich machen könnte hier yeah nicht was ich sonst hier machen könnte nee. und die sind auch alle so schön verteilt also doch doch ich glaube ich muss einfach alle gegner besiegen so auch mal was gegner besiegen macht man in mario relativ selten um weiter zu kommen easy weiter ja, geht's und das ist das das wieder eine coole idee hier mit dem bewegenden planeten und den feuerschweifen Duh, duh, duh. Als ob das ein Treffer war, ey. Ich bin ein bisschen unvorsichtig. Ja, das stimmt. Okay, das finde ich ein bisschen schade, dass man wieder Sternensplitter hier sammelt. Aber, hey. Ist okay. Ich glaube, das Layout hatten wir auch schon mal so gesehen. Das ist auch nicht so. Könnte auch besser sein. Aber egal. Ich, ich mag es trotzdem. Ach du Scheiße. Lass mich hoch. Und ich bin... Ich bin nicht tot, okay. Überraschend. So, sechs Lebenpilz habe ich. Und. Ah, die Musik ist cool. Weil die echt so dieses Gefühl dieser Hitze gibt. Das ist schon cool. was bringt das hier keine ahnung auf jeden Fall gibt es hier sehr viele äh, Sternteile das gefällt mir ich gerne mit und da ist ein um, da ist ein Luma aber der ein Boss äh, ja wohl zeigt oder verdeutlicht oder andeutet eher gesagt und es ist Dino Piranha oder eher Feuer Piranha ja, weil sein Schwanz geht manchmal aus, der ist ein Flammen, aber manchmal geht er aus und ist eigentlich so die einzige große neuerung bis auf, dass er jetzt verdammt schnell ist und die ganze Zeit brennen Ja, aber auch nur, aber auch nur zeitweise. Das ist es das nicht wirklich schwerer als die normale, würde ich sagen. Ein bis, bisschen mehr muss man aufpassen, das geht aber. So, easy. Ah ne, er, er hat noch einen Treffer mehr. Oh, oh, dass er so ein Feuer, dass, dass das alles brennt, was er, äh, wo er vorher war mit seinem Schweif, das habe ich vergessen. Okay, das habe ich komplett vergessen. Ah, ich habe ich hab echt ein bisschen Pech. Na komm halt nur eine Frage der Zeit, bis ich ihn mal erwische. Oder muss man vielleicht irgendeine andere Taktik nehmen, damit man das schafft? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, ich muss ihn einfach den Weg ein bisschen abschneiden. Ey. So. Ja, so funktioniert es einfach, wenn man ihn einfach anlockt und dann kurz danach ist bei ihm immer mal das Feuer wieder aus. Easy. Kein Problem. Ich glaube, den machen wir, glaube ich, jetzt auch noch mal mit einem Kometen. Ich kann mir vorstellen, dass es diese Mission mit einem Kometen noch gibt. So, und da kommt der nächste Stern in unsere Hände. 98, also die 100 Sterne können wir auf jeden Fall schaffen, bevor wir zur Bowser gehen. Also, man kann echt viel machen, bevor man zu Bowser gehen muss. Ähm, und da ist der Risikokomet. Und, na komm, den machen wir noch. Auf jeden Fall. So. Ähm, was werden wir machen? Also, es wird vermutlich der Boss sein, oder? Der Feuer. Der Feuerkessel. Das war die erste Mission, oder? Ja. Okay, da wüsste ich jetzt nicht, was da so so schwer dran sein sollte starte ich direkt hier beim feuerkessel oder nee ich muss direkt von ich muss mal ganz vorne anfangen egal sollte aber auch nicht allzu unmöglich sein Man muss ein bisschen aufpassen aber es geht eigentlich sollte auf jeden fall machbar sein so kurz warten wegen der lava nicht überstürzen das muss ich wieder von vorne anfangen Zumindest von hier aus. Ich glaube, das Checkpoint soll es eigentlich auch in der Mission geben, bin ich mir eigentlich sicher. Und tap. So und hier auch aufpassen wegen, den, wegen dem Gas. Ach ja, ich mag die Musik. Die Musik bei Risikokometen ist einfach nochmal, die ist auch einfach nur cool. So, ganz viel. Ganz viel geht hier ab. Also es gibt sozusagen diese Mission dreimal: einmal normal, einmal als Risikokomet und einmal mit dem gourmet -Luma. Also die Mission in der Mission sozusagen. Ich glaube, ja, ja, ich, ich habe gerade überlegt, ich glaube, die schießen anders, die, ähm, die Planeten, aber nicht. Nee, ich ich merke jetzt keinen wirklichen Unterschied. Du, du, oh shit, komm bitte. Okay, hat geklappt. Ich hatte gerade schon Angst. Ja und hier nicht das Schütteln vergessen. was kann das ein Problem werden. Du, du, du, du, du, Boah, da habe ich sogar fast alle mitgenommen. So, hier müsste es vermutlich wieder ein Checkpoint geben, aber egal, aufpassen ist ja noch angesagt. So, lieber nochmal einmal mehr schütteln, um sicher zu gehen, anstatt zu wenig und dann zu sterben. Und rüber mit dir. Und da sind wir auch schon beim Feuerkessel. Kein Problem. Okay, ähm, um, nein, please, please, please, ich möchte, hallo, ich möchte einen Weitsprung machen. Das Problem ist, die Knöpfe, je nachdem, wie rum man die drückt, machen wir entweder einen Weitsprung oder, äh, oder ein äh, Rückwärtssalto oder einen Hochsprung so aus dem, aus dem, rückwärts, aus aus dem Ducken, so rum. Und das ist auch etwas, was mir tatsächlich sehr, sehr oft in anderen Mario Games passiert allem voran ähm, Mario 64 oder Mario Odyssey, halt in den 3D-Marios, die ich gespielt habe und halt Mario Galaxy 2, natürlich, wenn mir das in Mario Galaxy 1 oft passiert, dann passiert mir das auch in Galaxy 2, die Steuerung ist da eigentlich identisch. So, hier die Lava ganz kurz an, an der Stelle aber auch nur ganz kurz. Deshalb sollte man sich beeilen. So, ich mache den. Ich habe ja sonst hier mal alles Sternteile gesammelt, aber das mache ich jetzt ausnahmsweise nicht, weil. Ja, man muss es ja nicht riskieren. Du, du, du, du. Sternteile sammeln wir auf jeden Fall noch genug. Keine Sorge. Und da ist der Stern schon. Bzw. Ich muss aber eh Sternteile mal farmen gehen. Für ein paar Minuten. Wenn ich das nicht bis zum Ende hinkriege. Und da ist Stern 99 und ich würde sagen, der Part wird, wird heute ein bisschen länger, dann können wir ein paar Sterne mehr sammeln. So, der Feuerkessel. Danke, danke. Nehmen wir gerne an. Und das müsste es sein. Ja. Jetzt können wir uns höchstens noch um äh, einen Gumeluma kümmern oder um die... Challenge-Galaxien, aber die, die würde ich wenn dann lieber doch eher später machen, ähm, nicht dich, sondern wir wollen den machen, der hier ist. Beim, beim, wie heißt das, Kinderzimmer? Ja, Kinderzimmer. So, ich weiß nicht, ob ich genug habe, aber ich glaube, du willst 1400 oder 500. Wie viel willst du? 1200, oh, da haben wir ja sogar mehr als genug. Dann kriegst du auch natürlich auch was davon. So, für dich alles. Ah, das war's mit ist Voll. Dann wollen wir mal loslegen. Verwandlung. Ja. Was erwartet uns hier? Ich bin gespannt. So, komm. Du, du, äh, Schattenpromenade äh, Galaxie. Raserkönig aus der Geisterstraße. Oh, da habe ich mir aber einen interessanten und eventuell auch lange dauernden Stern ausgesucht. Ja, ähm, das habe ich auch erwähnt, dass es, als wir den das erste Mal bekämpft haben, dass es noch eine schwere Version gibt. Kennen wir aus irgendeiner Galaxie, haben wir den mal besiegt, ich glaube in irgendeiner dieser Gruselgalaxie mit diesem, wo wir Luigi mal getroffen haben und wo wir das Geist Pop das erste mal bekommen haben. Da war das, glaube ich. So, wir können einfach hier durch mit dem geist an die dinger kann ich mich nicht erinnern ich glaube die gibt es tatsächlich nur in diesem raum im spiel oder ich glaube schon ja ich habe bock auf ein rennen ich kann mich nicht erinnern an diese plattform keine ahnung also an exakt diese plattform so ich hatte eigentlich in erinnerung dass man denselben stern noch mal nur ins schwerer macht also dass er halt noch mal schneller ist okay Gehen wir einfach hier lang. Ich weiß nicht, was schneller ist. Das ist halt die Sache. Ich glaube, das war definitiv schneller. Ja, schneller sinken kann ich leider nicht. Oh. Interessant. Oh, das Ding wird... Ge ja, das Ding gibt mir einen Boost. Nice. Das kann definitiv helfen. Und da hätte ich definitiv einen Wind nehmen können. Du, du, du, du, du, du, du, du, Alter, also hier sind so viele Sternteile, die sollte man definitiv mitnehmen, wenn man kann. Und. Das war überraschend einfach. Und ich dachte, ich hätte den Sieg schon in der Tasche. Versprochen, ist versprochen. Ich gebe dir diesen Stern. Dankeschön. Okay, das war jetzt überraschend einfach. Na, nehmen wir. Und damit haben wir Stern 100. 20 Sterne gibt es noch. Und. Es gibt noch vier oder fünf reguläre. Also so wirklich regulär. Und dann gibt es nur noch Kometen, glaube ich. Und wir landen bei. Rosalina, warum das denn? So, also, ich glaube nicht, dass bei 100 Sternen irgendwas Besonderes passiert, aber okay. Wir sehen auch hier die ganzen Sterne, äh, Orte, wo wir was machen können. Äh, ja, nee, der will mir nur was sagen. Hm. Ich würde gerne nur noch wissen, also die, die Challenge-Sterne, ich glaube, die mache ich einfach nach dem Finale immer mal zwischendurch, weil ähm, es gibt noch, es kommt, gibt jetzt eigentlich nur noch eine wirkliche Art von Sternen sonst, neben dem hier. So, du willst glaube ich, 2000 haben, wenn ich mich nicht irre. 1600, das ist, das können wir auf jeden Fall sammeln in der nächsten Zeit. Mhm. Aber, Leute, im nächsten Part werden wir uns, ähm, was anderes anschauen, was es hier im Spiel gibt, was ich auch sehr, sehr schön finde. Es ist kein Level, aber ich finde, es sollte etwas sein, was wir definitiv vorm Finale machen. Und ja, ich danke euch wirklich vielmals, dass ihr alle vorbeigeschaut habt heute. Und ja, wenn es dir gefallen hat, hinterlasst natürlich ein Like und ja, beim nächsten Mal sehen wir uns wieder hier in Super Mario Galaxy. Bis dann, ciao, euer Rocky.